Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo schon wieder, Internet. Die 30. Folge steht zur Debatte. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, dem Gleichsatzkanal weiter mit der Nummer 159. Der Nationalitäten waren, beruht auf der Abstraktion des Deutschen, Franzosen, Russen etc. Also, was wir so als Vorurteile kennen oder als Ver Allgemeinerungen, Klischees, Pauschalisierungen, einfach nicht nachdenken, sondern sich der Gewohnheit. Des nicht vorhandenen Denkens hingeben, des Nachplapperns von einmal gehörtem, ohne auf irgendeine Begründung zu achten, der bloßen Behauptung zu glauben, dass der Franzose eine gute Küche hat, die Russen die der Tiger ihre Seele offenbaren mit sehr viel Wort und die Deutschen sehr penible Erbsenzähler sind die einen Hang zur Technik haben und dergleichen ein Franzose steht für alle Franzosen ein Russe steht für alle Russen. So etwas ist nur möglich, weil eben von, eben, eben von allen möglichen einzelnen Eigenschaften schon einmal, es geht schon mal los, dass, die, dass das Land als Ganzes betrachtet wird und dann auch die Bewohner als Ganze. Diese Art der Verallgemeinerung, und dann äh, vom einzelnen Menschen äh, wird auch äh, der konkrete, die konkrete Person äh, wird reduziert auf ihr äh, Franzosensein, auf, auf, einen, auf einen subjektiven Glauben, an irgendwelche Eigenschaften die dieser Franzose dann haben muss. Also ein, so ein äh, derartiger Irrsinn auf Dum Dummheit beruht. Ich äh, möchte nicht wissen, für wie viele Konflikte, nicht jetzt nur größere Auseinandersetzungen, sondern äh, in jetzt den Grenzregionen, äh, wie viele Wirtshausschlägereien es äh, deswegen gegeben hat. Wie viele unglückliche Liebespaare nicht heiraten durften, weil der andere Deutscher ist. Oder am ausgeprägtesten ist diese Idiotie ja in Bezug auf die Juden. Da hat sich über Jahrhunderte haben sich da solche irrsinnsvorstellungen geprägt. Also wenn man der Dummheit einen Namen geben sollte, dann äh, ist es der äh, unfähig der Abstraktion, der äh, zu wissen, äh, wie man denkt. Das ist eigentlich der eigentliche Grund der äh, Peter, äh, es ist ja nicht nur diese Art von Vorurteile, die lassen sich übertragen auf alles Mögliche. Das sind die Schwarzen, das sind die Frauen, das sind die Schwulen. ist nur möglich, so ein Denken ist nur möglich, oder diese Dummheit ist nur möglich, weil sich niemand bewusst ist, wie sein äh, Denken funktioniert. Und deswegen wird da auch nicht gedacht, da äh, diese Leute können keinen Vorteil aus ihrem geistigen Vermögen ziehen. Und äh, man muss äh, dieser, diese Dummheit auch zum großen Teil den, den Rahmenbedingungen anlasten, die ja angeblich immer von der Politik äh, geschaffen werden. Die Rahmenbedingungen schon in... In frühester Jugend, Kindheit unter Umständen schon beginnt das mit, einer, mit einem Bewusstmachen des eigenen Denkens, der eigenen Vorstellungen. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, ja, wiederum behauptet, äh, die Schwulen sind ja keine schlechteren Menschen. Ganz im Gegenteil. Die wollen, die wollen, jetzt viele von denen wollen auch nur gut bürgerlich heiraten und Kinder kriegen und und vorm Fernseher alt werden und so. Die die Richtung, diese Generation, die keine Kämpfe mehr aus ausfechten musste. Gegenüber diesen Vor Vorurteilswahn in der normalen Bevölkerung, die nicht mehr wissen, was es heißt, wie Abschaum behandelt zu werden, die wollen jetzt genauso werden wie äh, die, diese Arschlöcher, muss ich jetzt sagen, sie entschuldigen mein Französisch gegen die ihre die die Urahnen der schwulen Bewegungen gekämpft haben zu solchen Arschlöchern sind jetzt die neueren äh, Großteil die neueren Generationen an Schwulen genauso geworden aber das gilt ja gilt ja nicht nur äh, für die Schwulen sondern jetzt will ich mal äh, meine Vorurteile spielen lassen, das gilt genauso für die Grünen, wie sie heißen. Die haben sich zu den gleichen, äh, gleichen Gestalten entwickelt, äh, wie diejenigen, gegen die sie früher immer gekämpft haben. Oder man könnte das jetzt auch auf ganze Generationen übertragen. Wenn, äh, wenn, die, wenn der jugendliche Sturm und Drang dann nachlässt, äh, sodass man keinem über 30 trauen darf, weil die sich dann in die gleichen kleinkarierten Spießer verwandelt haben, gegen die selbst für Aktionen betrieben haben. Ungezählte Beispiele. Weil es eben für, als Grund, weswegen Menschen miteinander in, in äh, Kontakt treten, einfach äh, einen der Vorteil ist und zum anderen der Ruhm oder Pops, äh, von dem dieser Spruch stammt. Was in die neuere Zeit übertragen, ist es ist nicht nur der Ruhm, sondern das Ansehen, der, ist der angebliche Respekt, den man diesen Personen... Die loben sich dann gegenseitig und speicheln, sich trinken. Das sind die Gründe, diese Leute überhaupt äh, einander suchen. Aber jetzt ist äh, die Zeit äh, reingebrochen für, den nächsten, für die nächste Nummer und dann äh, steht hier auf dem Programm, ich weiß gar nicht mehr was das war, vielleicht hat hier auch der FUPA Sortierer, das heißt meine Wenigkeit äh, etwas übersehen in der Datei belassen, was hier nicht hintergehört. gehört. Es spielt jetzt keine Rolle. Es geht um Konrad Lorenz, Verhaltensforscher, der mit seiner Entenprägung in den äh, ja, 60er, wenn nicht gar 50er Jahren des letzten Jahrhunderts dafür einiges Aufsehen gesorgt hatte immer wieder gut war, für, um auf den Fernsehbildschirmen zu erscheinen, wie ihm da seine Enten oder Gänse waren das, glaube ich, da nachgedackelt sind, weil äh, diese Tiere in einem bestimmten Alter, wenn man sie da sehr oft mit einem bestimmten äh, Menschen und das war dann, das passt jetzt sogar in unsere Abstraktionsgeschichte, äh, man konnte diesen Enden sogar eine, einen ein, ein, ein Holztiger, äh, ein Kinder, Kinderspielzeug, Holztiger von, von einiger Größe, musste dann schon äh, so 20 cm hoch sein. Aber dann sind diese... Äh, Enden Gänse dann dies, die, diesem Holztiger da nachgedackelt, also immer hinterher im Gänsemarsch. Gänsemarsch war das. Und das sind dann so: äh, da werden Vorstellungen, äh, bei diesen Gänsen ist es noch triebhafterer Natur, da ist dieses das das Verhaltensmuster, sage ich mal, in die DNA mehr oder weniger eingeschrieben. Aber wenn das zu einem bestimmten Zeitpunkt geschieht, dann läuft die Vorstellungskampagne da ungebremst ab und die, die Gänse halten äh, diesen Holztiger dann für ein, ein Leittier. Und die Angelegenheit ist erledigt, also es kommt dann auch niemand anderem mehr in Frage. Da finden dann keine solche Vorstellungen mehr statt, wenn man ergänzen, überhaupt so Vorstellungen Vorstellung reden kann. Aber jetzt komme ich endgültig zu dem Punkt, also das sogenannte Böse heißt das. Werk von Lorenz zur Naturgeschichte der Aggression und dort heißt es, es gibt wenig auf dieser Welt, was so uneingeschränkt als böse und vernichtenswert gelten darf, wie die Fiktion einer Sache, die künstlich gemacht ist, um Verehrung und Begeisterung auszulösen. Und von dieser künstlichen Fiktion, da, da, äh, mit dieser künstlichen, künstlichen Fiktion erkennt sich äh, Lorenz aus, denn äh, dass ihm diese Gänse da so hinterher dackeln, das ist eine künstliche Fiktion. Äh, wenn man so will, eine Suggestion, äh, die auf diese Gänse, Gänse wirkt, künstlich herbeigebracht mit einem Holztiger. Und. Äh, äh, um das jetzt noch etwas auf, äh, in die heutige Zeit zu übertragen, in das 21. Jahrhundert, in das 20. Jahr der, des 21. Jahrhunderts, äh, da übernimmt das Fernsehen oder jetzt immer mehr die sogenannten Smartphones diese Rolle, äh, eine Fiktion eines, eines besseren Lebens oder überhaupt der, der äh, modernen Zeit äh, äh, herbeizurufen. Da muss man sich nur äh, die, die Werbeschaltungen anschauen, äh, welche äh, modellhaften Figuren da rumlaufen, äh, denen die, die Masse des Publikums dann nacheifern soll um Verehrung und, und Begeisterung wird da ausgelöst durch diese äh, Fernsehprogramme oder diese Videoclips oder diese äh, Twitter-Nachrichten, Instagram, -Foto, Foto, äh, Fotoserien, äh, alles dient äh, dazu, um äh, die Bewusstseinswelt äh, dieser Leute auf einem ganz bestimmten Pegel zu halten, äh, letztlich nur dient, nur dazu, äh, sie davon abzuhalten, äh, auf äh, sogenannte dumme Gedanken äh, zu kommen, äh, die dann unter Umständen so aussehen, dass die Ökonomie des Landes. Äh, und ihnen nicht mehr äh, grenzterweise mehr profitieren kann. Was für äh, die, die ältere Generation, die sind dann keine Zielgruppe mehr, äh, bis äh, jemand dann die Zielgruppe dann entdeckt mit irgendwelchen äh, Produkten, wo man dann äh, den begüteteren äh, der, an das Geld aus der fünfte leiern kann. Böse und vernichtenswert, also auch vernichtenswert. Jetzt geht es nur noch darum, wissenschaftlich festzustellen, inwiefern die Medien und dann auch der ganze Staatsapparat, ist ja, ist ja nicht so, dass der, dass der da irgendwas äh, dagegen unternimmt oder dem jetzt äh, irgendeine kritische Urteilskraft, äh, entgegensetzt, sondern ganz im Gegenteil, die, äh, der Staat, der lässt es äh, laufen, weil ja alles wunderbar funktioniert. Es ist äh, im Großen äh, so mit den Steuern wie in einer kleinen Gemeinde, da äh, will jetzt der äh, Chef einer Firma mit äh, 150 Angestellten, das Ganze, die Gemeinde ist nicht größer als 500 Angestellte und da will dieser Chef jetzt, dass äh, irgendein Weg äh, der Hauptplatz nach ihm benannt wird. Und äh, der Bürgermeister, der wird sich da sehr schwer tun, äh, dem zu widersprechen, wenn dann plötzlich äh, diesem Firmenchef dann einfällt, durch irgendwelche Tricks äh, die Gewerbesteuer oder äh, die Gewerbesteuer ist es meistens da irgendwie zu verlagern in einen anderen Betrieb, in einem anderen Ort oder so zumindest damit zu drohen und dergleichen. Äh, äh, und deshalb äh, wird die Wirtschaft mit Samthandschuhen angefasst. Ähm. Es, gibt es, es soll niemand auf die Idee kommen, sich zu fragen, was das alles soll, die ganze Plackerei. Man hat nicht einmal Zeit, dass man sich um seine demokratischen Pflichten kümmern kann, wirklich mal nachzuprüfen, ob das, was man da alles an Information geboten bekommt, tatsächlich eine Information ist, die diesen Namen verdient oder nicht nur ein... ein Infotainment sozusagen, da schaut das alles nicht so rosig aus mit den Rahmenbedingungen in den politikergesteuerten, scheinbar gesteuerten Ländern und Völkern auf dieser Welt, ist die Frage, wer jetzt die Macht hat, die Masse der Menschen oder diejenigen, die über wirtschaftliche Macht verfügen. Ähm, an dieser Stelle soll es genug sein mit derartigen äh, Überlegungen zu einem größeren Zusammenhang, zu dem, was die Praxis eines im Grunde genommen sich immer als praktisch verstehenden Denkens betrifft. Wir folgen hier Max Schiesel, über die Entstehung der Begriffe, ein Aufsatz in der Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik, ein ehemals katholisches Blatt oder gut christliches Blatt, kann ich sagen, die sich dann umbenannt haben, Es war mal für katholische Theologie oder so Dogmatik und katholische Theologie, aber dann Mitte des 19. Jahrhunderts war das nicht mehr so hip, schätze ich mal, und dann hat man sich umbenannt. Aber die Autoren waren noch lange eben solche aus dem Lager, Sie wissen schon, kirchlichen Anhänger Gottes, Prediger und dergleichen. Die äh, Nummer 161. Hier haben wir also wieder das Dreieck, welches weder gleichzeitig noch ungleichseitig und doch alles zugleich ist. Die Vernunft, die weder subjektiv noch objektiv. Und doch beides zugleich ist. Für einen Moment äh, war ich am Zögern, ob äh, die, diese, diese Nummer nicht schon einmal äh, die Rede, bei dieser Nummer nicht schon einmal die Rede war. Ich muss auf Gra muss auf Grammatik und saubere Aussprache achten, denn äh, die Übersetzungsfunktion bzw. die Transkriptfunktion auf YouTube steht da dann vor unübersetzbaren Problemen und dem will ich nicht allzu größeren Raum geben, so dass das alles schön sauber übersetzt wird, also was jetzt eine Maschine übersetzen kann, aber so ungefähr eine Idee bekommt man, das habe ich schon an überprüft, auch durch die automatischen Übersetzungen, die englischen sind sogar äh, besser als ich dachte. Und weil das englische auch ziemlich verbreitet ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass da an, an vielen Stellen äh, der Erde, wenn dann einmal äh, die, äh, der Umschwung eingetreten ist und ein finsteres Zeitalter nicht mehr so finster ist, dass da dann der Gleichsatzkanal äh, weltweit, äh, das ist jetzt kein Zweckoptimismus, das ist jetzt die nüchterne Überlegung, weil die Menschheit gar keine andere Chance mehr hat, äh, einen, einen vernünftigen äh, Grund zu bewahren, als sich in der Richtung zu informieren und zu analysieren und zu überprüfen. Also äh, geht das Ganze dann, äh, wie es so schön heißt, auf Neudeutsch äh, durch die Decke. Aber weiter mit äh, Max Schiesel. Die Vernunft, die weder subjektiv noch objektiv und doch beides zugleich ist. Kurz die Absurdität der Abstraktionstheorie in ihrer reinsten Gestalt. Wie man sich mit solchen Phrasen zufrieden geben und sie für höchste Weisheit auspreisen kann, ist fast unbegreiflich. Und war nur möglich in einer Zeit, wo man mit Gewalt den Olymp der Wahrheit stürmen wollte, wo die Geister aufeinander platzten, jeder den großen Vorgänger an Größe zu überbieten suchte und das Denken sich bereits in krankhafter Überreizung befand. Äh, da muss ich jetzt vorweg noch sagen, dieser, äh, in dieser Zeitschrift, dann die äh, eher so kat katholische Richtung, äh, da ist immer noch etwas... Äh, also diese Wissenschaftskritik, die da zum Teil sehr gründlich stattgefunden hat, äh, äh, war oft aus, äh, die, die Motivation war oft eine, eine kirchliche, eine religiöse, weil mit der Entrationalisierung der, Ent, äh, Rationalisierung der dieser Wissenschaft, die sich da so objektivistisch versteht, ist dann selbstverständlich auch wieder der Boden bereitet für irrationale Tendenzen, wie eben Gottesglaube und dergleichen. Und hier hat auch der Gleichsatzkanal immer wieder mit dem Beifall von der falschen Seite zu tun, weil aus dem Zusammenhang bestimmte Behauptungen für die eigene Sache verwendet werden, wo hingegen ich nur immer wiederholen kann, dass es sich hier um keinen Irrationalismus handelt, sondern nur um die, mit, mit logischen Mitteln und rationalen Mitteln aufweisbare äh, Grenze der Logik oder der Rationalität. Und das heißt jetzt nicht, dass äh, notwendigerweise man dann religiös werden muss, aber... Äh, ist auch in der Tat, ähm, der Boden bereitet für äh, religiöse Auffassungen, allerdings äh, nicht solche, die, äh, bei denen man den Verstand an der Garderobe abgeben muss, ähm, der Verstand, und zwar ein, der beste Verstand, der möglich ist, indem äh, einfach sich der, seiner Grenzen bewusst ist, äh, bietet dann äh, eine, trotzdem noch eine Art von Religion, äh, Religion äh, wohl eher eine Art von Mystik, die mit den herrschenden Religionen, bzw. mit den, den kirchlichen Apparaten, Institutionen, die an diese Religionen gebunden sind, eher weniger was zu tun hat, äh, ist aber auch nicht der entscheidende Punkt an der ganzen Angelegenheit, sondern ähm, ähm, dass äh, der eigentliche Knackpunkt ist der, dass der aus der, der Kritik der Theorie und der Abstraktionen und die äh, Hervorhebung des Praktischen sehr leicht mit dem üblichen Pragmatismus verwechselt werden kann und äh, diesem Pragmatismus gilt es in der Tat und auch einem falsch verstandenen Relativismus gilt es äh, Widerstand zu leisten denn äh, dass äh, der, der, der Verstand seine Grenzen hat äh, bedeutet nur dass umso mehr äh, die Konfliktmöglichkeiten oder die Interessenkonflikte ähm, auf einer überindividuellen Ebene zu lösen sind und äh, äh, für diese Aufgabe haben sich schon seit Anbeginn der Menschheit äh, so etwas wie äh, sage ich mal auch staatliche strukturen erst am schluss aber zuerst in einer gemeinde irgendwelche gemeindevorsteher oder häutlinge wie auch immer die dann über individuell und überpersönlich dann recht gesprochen haben und äh, diese rechtsprechung und äh, eine politik im sinne einer äh, optimalen Einschätzung der Verstandesmöglichkeiten und auch eine Ausstattung bzw. Erziehung der, der Menschen zu einer Urteilskraft, die in, in diese Richtung geht, ähm, ist äh, ist letztlich die Konsequenz, die aus äh, der Erkenntnis der nicht-logischen nicht, logischen nicht irgendeiner Realität, das heißt, äh, die, dass die Realitäten gemachte sind, äh, ist diese, das die Konsequenz. Und soeben erfahre ich von meinem Mitarbeiter ein, eines Stoppuhrprogramms, dass meine Zeit abgelaufen ist und das soll es auch jetzt für diese Folge 30 mittlerweile, also ich wiederhole mich, 30, das heißt 30 halbe Stunden, sind 15 Stunden an Nominalismus, Sprachkritik, Abstraktionen Programm. Und wer es jetzt noch nicht kapiert hat, der kapiert es nimmer mehr. Schön heißt. Ich äh, markiere mir die Nummer 162 für das nächste Mal und es ist Zeit, äh, sich zu verabschieden. Der Gleichsatzkanal, das heißt, ich in meiner Person, meine Wenigkeit voll identifiziert mit Gleichsatzkanal, verabschiede mich. Peace and Out.